Initiating System 1 System 1 loaded mhm. Gott, mir ist echt heiß unter dieser Maske, ey. Alles juck. Right? Hilfe, was war like das? Me that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Something like that. Excuse me. Wait! That I am his mentor. I am so proud of you. Danke. So wir steigen jetzt aus wie zivilisierte Menschen. just because you have a massive gaper, bitch. Okay. Oh Gott, oh Gott. Mein Auto, mein Auto. Zack. Hallo, Michael. Wie geht's dir da drüben? Ich hoffe gut. So. Jetzt rufen wir Simeon an. Ne, wir haben das Auto. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring that. Zack. If you actually bring that. Zack. Oh Gott. Easy und Michael steht gar nicht auf. Das heißt, sie haben keine Probleme. Okay. <lacht> Michael, Michael steht erst so gerade auf und Franklin riecht das so. Ah, hinter mir ist jemand. Der wird mich gleich bedrohen und der, der will, dass ich dahin fahre. Ich meine, so Michael hat noch nichts gesagt. Steht er erst mit der Waffe auf und Franklin so? Herler. Äh, äh, ey. ey, ich will keinen Stress, okay. Und hier machen wir, <lacht> wir Absolut, Bam, bam. Und jetzt trage ich ihn <lacht> <g> zurück <lacht> zum Auto. 5000 im Monat, aha. Wir holen natürlich auch Jimmys Car wieder zurück. Ne? Jimmys Car, Jimmys Auto, so. Denkt, aha. Ja, das ist unter Unterschlupf, das ist mir auch klar. Och nee, kaum schon, die Karre habe ich da doch schon fast reingebracht. Er soll hier guter Vater sein, ne. So, und dann bis zum nächsten Mal, wenn es GTA, Minecraft oder sonst was heißt. Ciao.